Du, sag mal, zahlt der Emil eigentlich Steuern? Nein. Ja, warum nicht? Der Emil ist als Emil so selten, dass er weltweit steuerbefreit ist. Einzigartig. Hofer, ich habe da eine Geschäftsidee, die ich wahnsinnig gerne umsetzen würde. Was jetzt? Mitten in der Corona-Wirtschaftskrise? Ja, gerade jetzt! Pass auf! No NoSama! No was? NoSama, native Organisation zur Annullierung Meridianer-Abgaben. Aha, was soll das sein? Ja. Du weißt ja, dass jeder Würstelstand und jedes noch so kleine Geschäft in Österreich mehr Steuern abdrucken muss als Konzerne wie Amazon, Starbucks oder Google. Ja, meistens zahlen Konzerne bei uns überhaupt keine Steuern. Ja eben, die wissen halt, wie es geht und die kleine Wurstbude ums Eck kann das nicht, weil... Ähm, weil sie jetzt klein ist und nicht weiß, wie das geht. Exakt, aber Nozama löst dieses Problem. Sie haben einen kleinen Betrieb und zahlen mehr Steuern als große Konzerne? Werden Sie jetzt Teil der Nozama-Familie und genießen Sie alle Steuervorteile von Konzernen wie Amazon oder Apple. Jetzt anrufen unter 0930 Nozama und sofortige Steuerfreiheit genießen. Ruf mich an! Es ist ganz einfach, okay? Alle kleinen Betriebe schließen sich zu einem großen Konzern zusammen und schon geht es Steuersparen los. Und du weißt, wie man das macht, weil du dich aber auch so gut damit ausgrenzt. Nein, no, ich nicht. Ich bin nur das Gesicht der Organisation. The Face. Da gibt es Anwalts- und Steuerberatungskanzleien, die wissen ganz genau, wie man sowas macht. Und die machen das gratis, aus lauter Liebe und Ergriffenheit. Fast. Ja. Nein, gegen kleines Geld wird das große Geld so lange herumgeschickt, bis eh keiner mehr weiß, wo es eigentlich herkommt. Magenverstimmung? Reizdarm? Übelkeit? Machen Sie es wie die großen Konzerne. Vermeiden Sie Steuern. Das dient Ihrer körperlichen wie mentalen Gesundheit. Jetzt Vorsorgen und Mitglied der Nosama-Familie werden. Nosama. Da gibt es weder Risiken noch Nebenwirkungen. Also mich hat es überzeugt. Ja, eher nette Idee, aber was ist, wenn der Staat diese Steuerschlupflöcher stopft? Dann zahlen ja alle. <lacht> Warum sollte er das tun? Warum sollte er das nicht tun? Na, weil wir dann ja auch Lobbyismus betreiben und selbstverständlich Großspender sind. Verstehst du? Und ein paar gemeinnützige Vereine gründen wir dann halt auch. Also Think Tanks, die bei schwierigen Gesetzen mithelfen und ein wenig, nun ja, vorformulieren. Was wünschen Sie sich? Was ich mir wünsche nach den Steuerrückzahlungsregen? Was für ein Segen! XXXL Steuerrückzahlungsregen! Über Nosama XXXL an parteinahe Vereine spenden und Steuern nicht nur vermeiden, sondern auch stattlich XXXL Rückzahlungen erhalten. Nosama, jetzt mitmachen! Ja, alles gut und schön, aber wenn dann keiner mehr steuern sollte, schaut es denn dann aus mit Schulen, Krankenhäusern, Straußen, der Müllabfuhr? Ganz einfach. Privatisieren. Und dann regelt eh alles der Markt. Toi, toi, toi.